Während man im echten Leben in sehr verschiedenen Häusern wohnt, haben wir alle unsere virtuellen Bleiben nur in einer Handvoll privaten Hochhäusern angemietet. Das liegt einerseits daran, dass es so wenig Auswahl gibt. Aber andererseits gibt es auch keine Verbindungen zwischen den Gebäuden. Wenn wir unsere Freunde sprechen wollen, sind wir gezwungen, sozusagen bei ihnen im Haus zu wohnen. Deswegen ziehen nur so wenige aus oder um, was dann wieder dazu führt, dass es kaum Alternativen gibt. Ein weiterer wichtiger Grund, warum niemand umzieht, ist, dass ein wirklicher Umzug bisher nicht möglich war. Unsere mühsam eingepflegten Habseligkeiten wie Nachrichten, Posts, Bilder und Kontakte kannst du nicht einfach in einen digitalen Umzugskarton schmeißen, rübertragen und im neuen Haus wieder auspacken. Stattdessen waren wir immer dazu gezwungen, alles zurückzulassen oder einzeln per Hand neu einzurichten. Das zeigt, die einzigen, die bisher wirklich Kontrolle über unsere Daten hatten und souverän mit ihnen umgehen konnten, waren die großen Firmen, die unsere Daten sammeln. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Eines davon ist dein Recht auf die Übertragbarkeit von Daten. Das heißt, Anbieter wie zum Beispiel dein soziales Netzwerk, deine Online-Bank oder dein E-Mail-Provider sind in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, dir kostenlos deine Adressbücher, Fotos, Kontakte, Kontonummern und Nachrichten in einem strukturierten und gängigen Format zur Verfügung zu stellen. Entweder zum Herunterladen, damit du sie selbst woanders hochladen kannst, oder durch eine direkte Verbindung zu anderen Anbietern. Manche Betreiber haben solche Schnittstellen schon entwickelt. Bei einigen wird es aber wohl noch etwas dauern. In jedem Fall soll dein Recht auf Datenübertragbarkeit aber dazu führen, dass kleine und vor allem datenschutzfreundlichere Netzwerke und Anbieter stärkeren Zuwachs bekommen können. Also schau dich doch mal nach ein paar schönen Alternativen um. Copy und paste deine sieben Sachen und zieh einfach mal um. Für mehr Filme und Infos besuche DeineDatenDeineRechte.de